Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilchford und jetzt kommt noch ein Tipp, wie Sie die Stärken in Ihrer Beziehung im Blick behalten können. <lacht> Vanessa Bones beschreibt in ihrem Buch, You have more influence than you think, über die verschiedenen Untersuchungen, die zeigen, wie wir im Alltag unterschätzen, wie viel Einfluss wir auf andere Menschen haben. Man kann es auch andersherum betrachten, wie viel Einfluss andere Menschen auf uns haben. Dahinter steckt unsere grundsätzliche Hemmung, anderen Menschen eine Bitte abzuschlagen, also Nein zu sagen. Und das hat wiederum etwas damit zu tun, dass es uns so wichtig ist, gemacht zu werden. Also wir sagen oft Ja, auch wenn wir eigentlich Nein sagen wollen, damit der, der uns um etwas bittet, uns auch weiterhin mag und wir auf keinen Fall bei ihm in Ungnade fallen. Die Untersuchungen haben auch aus der anderen Perspektive gezeigt, dass wir uns nicht bewusst sind, dass andere Menschen die gleichen Bedürfnisse haben, gemacht zu werden. Dass sie deshalb uns oft eine Bitte nicht abschlagen, obwohl sie lieber Nein sagen würden. Zum Beispiel hat ein Experiment herausgefunden, dass Studenten, die man aufforderte auf einem amerikanischen Campus, andere Studenten um ihr Handy zu bitten sich sehr scheuten, diese Aufgabe zu erfüllen, weil sie mit häufiger Zurückweisung rechneten. Tatsächlich, sie jedoch weit erfolgreicher waren, als sie vermutet hatten. Aber welche Relevanz hat das für Ihre Partnerbeziehung? Ich lass mich doch nicht von Dir herumkommandieren. Ach was, ich habe Dich doch nur um einen Gefallen gebeten. Kennen Sie solche Konflikte in Ihrer Beziehung? Ich denke, dass hier die Erkenntnisse der Psychologie eine Erklärung liefert. Wenn ich mir nicht bewusst bin, wie schwer es meinem Partner fällt, Nein zu sagen, kann ich nicht erkennen, dass meine Bitte, von der ich annehme, dass mein Partner kein Problem hat sie mir abzuschlagen, bei meinem Partner als Befehl ankommt. Da es ihm schwer fällt, Nein zu sagen. Das ist der Grund, warum man sich unter Druck fühlt, ja, ja man könnte fast sagen, Erpresst vom Partner, wenn man aufgefordert wird, etwas zu tun, das man nicht machen möchte, aber doch zustimmt, um nicht die Liebe des Partners zu verlieren. Ein Dilemma, das ich regelmäßig in meiner Praxis erlebe. Und schon wieder eine gute Nachricht. Ein Problem, das lösbar ist. Wie immer in meinen Videos geht es um diese Zuversicht. Mein Partner mag mich nicht nur, sondern... Es ist eben wichtig, dass es mir gut geht. Dadurch ist man auch zuversichtlich, dass der Partner nicht wollen würde, dass ich ein Ja sage, mit dem es mir nicht gut gehen würde, sondern dass beide lieber ein Nein hören wollen, um gemeinsam zu entscheiden, wie ein Weg zu finden ist, der für beide gut ist. Um diese wohlwollende Überzeugung zu erreichen, hat sich das Allmann 1 Liebe bewährt. Täglich eine Minute überlegen, was war in den letzten 24 Stunden ein kleiner schöner Moment in unserer Beziehung. Und das Festhalten als Love Graffiti auf meiner Internetseite hilft, eine zuversichtlichere Sicht auf die Beziehung zu bekommen. Wenn Sie zusätzlich diesen Kanal abonnieren, erfahren Sie auch weitere Denkanstöße für eine konstruktivere Sicht auf Ihre Beziehung.